Ich heiße Nevin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Ja, hallo? Hallo, Sophie! Ähm... Mir... Mir geht es gut, danke. Äh... Ja? Ja, ich habe Zeit. Oh, das... Das klingt gut. Und, ähm... Wo... trefft ihr euch? Äh... Wie bitte? Ah! Ja, ja, das, das, kenne ich. Und, ähm, wann? 15 Uhr? In Ordnung, ich... Ich freue mich, ja? Okay, ja. Tschüss! Sind Sie mit Ihrem Handyvertrag zufrieden? Wir haben ein unschlagbares Angebot. Nur für kurze Zeit. Sie bekommen eine Flatrate ins Festnetz. Eine Internet-Flatrate dazu. Sie zahlen keinen Anschlusspreis und die ersten drei Monate keine Grundgebühr. Grundgebühr? Ich, ähm, ich verstehe nicht. Entschuldigung. Drei Monate lang zahlen Sie nichts. Und für Telefonate ins Ausland gibt es besonders günstige Preise pro Minute. Ins Ausland? Ja, wir haben viele Migranten als Kunden. Weil unsere Preise für Telefonate ins Ausland so günstig sind. Haben Sie die Informationen zum mitnehmen? Leider nein. Im Moment haben wir keine Broschüren. Und dieses Angebot gilt leider auch nur heute. Nur heute? Also morgen nicht mehr. Tut mir leid. Aber ich kann sofort alles fertig machen. Sie müssen nur dieses Formular ausfüllen. Name, Adresse. Und hier müssen Sie nichts schreiben. Die Telefonkarte kommt dann mit der Post. Und Sie können sofort telefonieren. Straße. Und bitte eine Unterschrift hier. Gute Wahl. Das ist der Vertrag für Ihre Unterlagen. Wie gesagt, die SIM-Karte kommt mit der Post. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Telefonieren und einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dich zu sehen. Komm, die anderen sind dahin. Also, das ist Nevin. Ja, das sind die Rita und der Philipp. Hallo Rita. Hallo, Hallo Philipp. Genau, und da hinten ist noch der Jonas. Was ist das? Das. Ach, das ist eine Slackline. Das ist gerade ganz in. Das ist. Ähm, ja, sowas wie Seiltanz, aber eben doch irgendwie anders. Wow! Das ist eigentlich eine Sportart. Es ist. Ähm, es geht ums Gleichgewicht. Also, die Balance. Ah, okay. Genau. Willst du auch mal? Äh, ja, vielleicht, aber. Ein bisschen später, okay? Okay. Du? Ich, ähm, ich habe jetzt endlich einen neuen Handyvertrag. Okay. Ja, jetzt kann ich mit meiner Familie zu Hause telefonieren und es ist gar nicht teuer. Wie hast du den gefunden? Ähm, da war eine Frau auf der Straße. Es war ganz leicht und ging schnell. Kann ich den Vertrag mal sehen? Äh, ja. Ist alles in Ordnung? Hm, naja, hier unten steht es ganz klein. Der günstige Tarif gilt nur bei einem Mindestumsatz. Das heißt, wenn du im Monat über 300 Minuten telefonierst. Das ist gar kein so gutes Angebot, Nevin. Was was soll ich jetzt machen? Ich ich habe schon unterschrieben. Keine Sorge, du du kannst von dem Vertrag zurücktreten. Das heißt, du hast zwei Wochen Zeit, in, in diesen zwei Wochen musst du der Handyfirma schreiben und den Vertrag kündigen. Dann ist der Vertrag vergessen. Ich kann dir auch dabei helfen. Und dann suchen wir gemeinsam in Ruhe nach einem besseren Angebot. Okay? Danke, Sophie. Nach vorne schauen. Nicht nach unten, nach vorne. Und ein bisschen in die Knie gehen. Ja. ja. Und gleich wieder rauf. Das ist eine Frage der Übung. Ganz schön schwer. Ja. Ähm. Okay.